Okay, was haben wir alles im Season Pass, den ich mir wahrscheinlich nicht kaufen werde? Na, ja, dann kann ich auch mal reingucken. Also wir haben hier so eine coole Kapitänsmütze. Und ganz am Anfang haben wir Cthulhu. Ach, schau dir einer an! Man kann sich die Jubel anschauen! <lacht> das ist einfach, das ist einfach Kamador. <lacht> Super. Was, als ob? Krass, oder? Sie haben es nach zwei Jahren geschafft. Oh mein Gott, man kriegt hier eine Seagull. Auch cool. Das so ist süß. Der, der, der Skin ist cool, der Admiral. Gekniffen. Oh, der Krabbe, das ist eine Krabbe. Oh, die ist so süß. Oh nein. Ultraman, wer ist das denn? ist sind Ultraman. Das ist Ultralord. Max, das ist die siebste Woche hintereinander, wo du uns Ultralord gezeigt hast. <lacht> <lacht> Fall High. Das ist ah. cool, aber den, den ah. Robo High fand ich ah. besser. Halt's Maul! Yo! Das ist ja richtig cool! Mit dem Kraken! Hui! Oh, der sieht süß aus. Ja, <lacht> Blobfisch! <Blaubfisch. lacht> <lacht> Dieses Meme einfach. Dicker schirm Ja, die sehe ich okay. auch gerade. Oh, Schwarze Angler, der ist cool! Den jetzt noch ein, so ein bläulich-grün und dann Ocean Man! Take me by the hair, lead me ja, stimmt. Wenn wir schon über Ocean Man reden. Spongebob! Gary! <lacht> Junge, Spongebob. Äh, Mike, du hast den Gary-Hut übersehen. Da war ein Gary-Hut? Level 93. Oh! Oh mein Gott! Äh, wusste er mal? Nee. <lacht> äh, okay. Oh, das ist süß. Oh mein Gott. Also ich, ich guck erstmal, wie schnell man hier levelt. Vielleicht hole ich mir den Season Pass. Also, ich habe mir den letzten Season Pass nicht durchgeschafft, weil Miku war zwar cool, aber ich hatte schon den Reskin von Miku, der war mir äh, worth it. Das ist, ich weiß nicht, wie viel kostet das hier überhaupt? Also, 10 Euro. genauso viel wie letztes Mal. Ähm, ich überlege es mir noch. Auf jeden Fall, Spongebob ist schon eine Überlegung wert, definitiv. Aber weiß nicht, ob ich äh, so viel Geld ausgeben will für Folge, sowieso nicht oft spiele. Oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt in Showauswahl gehe, dann scrollt das so komisch mit. Oh Gott. Samitzi, was kannst du denn alles erzählen über diese neue Season? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Theme echt mal wieder kreativ, seit langem. Ja, also ich finde, ähm, so ein Beach-Thema oder halt so Unterwasser finde ich jetzt cool, so zu Weihnachten an sich. Weil, keine Ahnung, wenn es kalt ist, dann wünscht man sich halt wieder den Sommer. Wenn Sommer <lacht> ist, wünscht man, dass es nicht kalt ist, also ich finde, das ist schon cool. Was ich zu der Season sagen kann. Ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. <lacht> und zwar, ich weiß nicht. Uh, oh, Speedrutsche. Speed Rutsche die Bahn hinunter und Raser ziehen die ihn entgegen. Okay. Leute, nicht was gedacht hat. Aber sie meinten dieses Mal einfach. Ja, also ich denke dieses Mal zeigen wir einfach mal gar nichts. Ja, ich werd, lasst euch einfach überraschen. Dann wir haben waren die letzten Mal. Alle. Sie haben gestern den. den diesen Pre-Render-Trailer, diesen cinematischen Trainer trailer gezeigt. Und Gameplay haben sie so nichts gezeigt. Die letzten Mal, die letzten paar Seasons war es auch nicht so toll. Da könnte man auch nur sehr wenig sehen, aber diesmal ist wirklich all time low. Weil du wirklich gar nichts mitbekommen hast von der neuen Season. Bis halt jetzt heute Release. Ja. Also, letztes Mal haben sie wenigstens was gezeigt. Auch wenn es wieder online ist, war ist es nicht mehr heute, aber egal. Ja. Mein letztes Mal haben sie wenigstens was gezeigt. Auch wenn es irgendwie nur eine Woche vorher war, aber diesmal einfach so gar nicht. Boah, what the? Äh, Eddie, bist safe <lacht> Na, Nein, keine Ahnung, was habe ich gemacht? Wo bin ich? Ist so, das die Qualen-Gelee? <lacht> ich frage mich, ob diese diese neue Rutschmechanik, ob das auch bei alten Maps funktioniert. Oder ob das hier nur für diese Map exklusiv ist. Ich weiß es nicht. Bestimmt machen sie noch neue Rotationen, wo man dann auch so rumslidet. Aua! Oh, wow. ja, Zum Beispiel bei Ritterparcours gibt's ja auch so eine Stelle, wo du so eine Speedboost runterrutschst. Oh, Da gibt Speedboost! Ich hab's geschafft. Ich glaube ich schaff's nicht mehr. Ich wurde halt richtig äh, Oh. Wollen wir raus wir wollen nicht? Oder? Ja, ja, komm. Komm, wir ist die erste Runde. War ja eh nur die erste Runde. Eben. Ja, wenn man jetzt wenigstens mehr XP bekommt, stört mich das nicht. Weil letztes Mal hat es hast du aber viel zu viel gebraucht. Ja, ich hoffe wirklich, 7000 dass man jetzt für einen Level. Ja, ich hoffe wirklich, dass man jetzt mehr XP bekommt, weil letztes Season war das wirklich gar kein Spaß. Ich habe ja. gerade nicht mal zur Hälfte geschafft. Ich habe nichts gekauft. Reifenrutsche, benutze A und X, also steht bei mir A und X, um mit einem Hechtsprung durch die Reifen zu rutschen und punkte zu erzielen. Okay, also das gleiche, was wir gerade hatten, nur diesmal mit äh, Punkte sammeln und nicht äh, als erstes unten. Ja. Ich mag aber den Hintergrund, das sieht schön aus, dass man so unter Wasser ist. Was das bedeutet, mhm. aber Vollgeist Guys, können unter Wasser leben. Nee, guck mal, wir sind in einer riesigen Kuppel. Ach so, oh, echt? Ja. Was ist das da oben hier, dieses Gelbe, diese Zitrone, was ist das? Eine Zitrone, ne? Ach so, okay, cool. Aber das finde ich kreativ mit den Ringen. Ja, das finde ich auch cool. Vor allem das ist auch ein neuer Gameplay-Style. Finde mhm. ich cool, dass wir auch mehr davon jetzt wieder hinzufügen. Oh, das ist ein goldener! Komm bring mehr! Den letzten ja. neuen Gameplay-Style hatten wir ja sozusagen in Season 6 mit den Trapezen, da hatten wir nur nur die Effekte, Ja. Und deshalb finde ich jetzt cool, weil das ist halt nochmal so ein ganz anderes Gameplay. Was passiert wenn wir da reingehen? Achso, Ach, das, dann ist dann Zitrone, das ist keine Zitrone, das ist ein Portal. <lacht> aber das sieht nicht gut aus, da das Portal. jetzt ist einfach so 2D-BG, also einfach nur ein Shape. Aber wenn man hier rutscht, das klingt so ein bisschen wie auf Splatoon. Ja, stimmt! Boah, aber gleich wieder los auf Splatoon 3, oder? Ja, nächstes neues, Season fängt ja auch bald an. Ja, ja da freue ich mich schon drauf. 1. Dezember bin ich sehr gespannt, weil die neuen Waffen wirken extrem gut. <lacht> ja, aber jetzt weniger Splatoon... Ja, jetzt weniger ja Sp Sp ja, Splatoon mehr folly golly. Da habe ich auf jeden Fall mehr Bock, auch ein bisschen mehr Rank zu spielen. Wie weit sieht bei dir aus? Wie viele Punkte hast du? Ich hat noch niemand geschafft. Ich habe 32. Ich habe 33. Okay, jetzt habe ich auch 33. Ich glaube, ich schaffe es als erstes. Also, warte, warte, ich werde als erstes. Komm, komm, komm, komm, komm, Ja! Ich habe es als zweites. Oh, nice. Hä? Qualifiziert! Ganz unten, richtig fett. <lacht> so also ist <lacht> <offensichtlich>. <lacht> ja, das wäre nicht offensichtlich. Ja, da stand doch gerade qualifiziert. Jetzt noch mal qualifiziert! Damit wir es auch, auch nicht vergessen. Sehen. Ja. Da fehlt irgendein Geräusch. Weiß ich nicht. Da hat ein Geräusch gefehlt, 100 pro. Okay. Das war wieder ein neues Season, irgendwelche unnötigen Bugs. Das muss <lacht> halt einfach sein. Oh, ich sehe schon neue Bilder. Da, da war ein weißes Bild, Bug Nummer 2. Was? habe ich nicht gesehen bei mir. <lacht> bei mir will kein weißes Bild. Okay, Puzzlefahrt. Folge der Linie, die zum richtigen Ausgang führt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar nicht vorbereitet für ist weil ich weiß erst seit... Paar Stunden davon. Ja. Okay, gut, ich habe mir ja. den Trailer gestern angeschaut, aber ich dachte halt so, okay, jetzt kommt Trailer wahrscheinlich in der Woche oder so denn das Spiel. Ich habe mir den nicht ganz angeschaut, aber nee, einfach direkt nächster Tag. Ja, also was bei dem Marketing-Team wieder im Kopf vorging, verstehe ich auch nicht. oder okay? der thinking? Oh, I know. They weren't. Du musst der Linie folgen. Hier ist der richtige richtig. Ach so. Zack, uh, view, view, Okay, sorry, ich bin letzter. Ich hab's nicht gecheckt. Ja, hier einfach, oder nicht? Das ja, das ist doch richtig. Ich mag die neuen äh, slide Physics, die sind gut. Ja. Ich fuck einfach den anderen. Ja. Nee, hier? hier falsch. Hier? Ja, hier Was? ist richtig. Wie weit wurde ich zurückgesetzt? es echt? Das richtig gewesen. Nee, ich wurde ein Alter, ja, wenn du Mist. falsch liegst, wirst du eins zurückgesetzt. Wo ist denn richtig? Hier, hier links, hier. Hier? Leute, du bist viel weiter als ich. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Ich bin wieder komplett verrückt gesetzt worden, glaube ich. Ja, man wird, glaube ich, zurückgesetzt, wenn man es falsch macht. Ja, doch, wird man. Verdammt. Ah, ich hab's geschafft, okay. Welches ist es denn? Ich erkenne es nicht, wo ist denn der Anfang hier? Hier, warte, genau da, hinter, genau hier? hinter dir ist der Anfang, genau hinter dir, nein, nein, da ist der Anfang, genau hinter dir, da wo die, genau da ist der Anfang. Ah. Ich hab keine Ahnung! Links, links. Hier? Das, ja, ja. Okay, danke, ich check das nicht, so ganzes Minigame. Äh... Ja, Match war schwer den Anfang zu finden, aber ich glaube, das ist auch der Sinn dahinter. Wo ist denn der Anfang? Ich check es nicht. Ich verschwende so viel Zeit gerade. Hier? Ja, oh mein Gott, ich hab einfach dem anderen gefolgt. Oh, ich bin einfach dem anderen gefolgt. Okay, das check ich noch nicht ganz, das Minigame. Das ist auch fies ein bisschen, weil manchmal versuchen sie den Anfang so ein bisschen zu verstecken und dann Woran? Also, wo, wie sieht denn der Anfang aus? Ähm, es ist quasi, dass diese Linie da genau in den Punkt reingeht. Uh. Und manchmal geht der nicht genau rein, also das ist manchmal schwer zu... Erfolgen. Guck mal, jetzt erkennt man hier den hier. Ja. Den erkennt man gut. Aber wenn da dann so ein Obstacle in der Mitte ist, dann erkennt sie ihn gar nicht. Ja, es ist schwerer, schwerer zu erkennen auf jeden Fall. Aber hier sieht man es jetzt auch bei den Drehträgen. Ja, was ist denn hier am Anfang? Ich check's das noch nicht ganz, oder? was schätzt du, wie viele Minigames es gibt. Es gibt schon mal ein neues Finale, immer. Ja, ich denke, wahrscheinlich wieder sieben. Sieben ist ja so eine Zahl, auf die haben sie sich jetzt so... ...hatten wir jetzt die letzten beiden Seasons auch. Haben wir schon mal drei gesehen. Sieben ist jetzt wahrscheinlich so, ja, gut. Hä, weiß das Bild? Ja, das war bei mir auch gerade. Krakenalarm, jetzt schon Finale. Spring nicht auf die gemusterten Kacheln, um keine Krakenarme anzulocken. Fa fall nicht ins Wasser, nur einer kann den Kraken überleben. Also okay. nicht auf die gemusterten... Kra was? Also nicht auf die Symbole? Ja. Okay. Also, ja mal kann, ich, kann ich ja mal gleich ausprobieren. Darf ich jetzt einfach nicht mal rumstehen, oder was? Oder wie ist das? Hä? Oh oh oh. Ich es nicht ganz. Oh, oh, ich das wie ein Bosskampf, Alter. Was muss ich hier machen? Einfach stehen bleiben? Hä? Ach so! Was ist das denn? Oh mein Gott! Der dreht die ganze Plattform um! Ach so, man muss immer achten, wo die Tentakel greifen. Also, ich dachte an den Feldern greifen die, aber nee, die greifen an den Henkel da hinten. Oh Gott. Nein! Der hat den Sprung nicht gemacht! vollidiot geil Komm, Mützi, du musst es für uns gewinnen. <lacht> Ausgeschieden! So ganz fett, als wüsste ich es nicht. Oh, man guckt, sieht jetzt auch, wenn Leute einem zuschauen. Naja. Oha! Oh, Mützi! Und <lacht> dann tanzt der auch noch. Pass auf, ich lasse die krakeln dich, äh, antatschen. Guck, da kommt schon die nächste. Oh! Oh-oh! Hä, -oh. Ja, und wann endet das? Das wirkt ja irgendwie unendlich. Oh, Metz, du musst weg da! du musst weg da! Oh! Alter! Immer in Bewegung bleiben. Boah! Oh! Was? Was? Hä? Was? Was zum Teufel? Oh. <lacht> Bei mir bist du komplett weggeschleudert worden, ohne Grund. <lacht> <lacht> Können wir B drücken, oder müssen wir warten? Nee, ich will noch wissen wer gewinnt. Achso. Aber kann Ist man, oder kann man, man nicht? Willst du aufhören und deine Belohnung abholen? Ja, also wir könnten, theoretisch. Okay, der Twitch-Streamer hat gewonnen. By the way, Leute, folgt meinem Twitch. Aktive Streams. Knallantes Überlebe so lange wie möglich in der zerstörten Arena. Wirf Knallbälle nach anderen Spielern, um sie in den Stein zu schicken. Und fall dabei nicht selbst herunter. Okay, also eine kleine Arena. Ja. Wirkt mir aber ein bisschen wie so ein Finale-Spiel. Du du, du. Fa Fall nicht runter. Okay. Fall. Lol. Sind das nur ich, oder ist die Schattierung hier sehr dunkel? Lol, man kann zwischen die Ecken fallen, also zwischen die Kanten, meine ich. Komme ich da durch? Der Ball, der dreht sich immer so böse. Ich hab Angst! Ah! Knalli! Mein kleiner Knalli! Den hab ich runtergeschmissen, Alter. Komm, einfach, einfach chillen! Und, wie geht's dir so? Okay, ich verstehe, das Minigame noch nicht so ganz. Man muss halt einfach die Gegner rausschießen mit den Bellen. Ja, aber man kann doch einfach an der großen Plattform chillen, da ist es halt sehr einfach. Weil auf der großen Plattform ist es sehr unwahrscheinlich, dass du rausgekriegt wirst, äh? Okay. <lacht> Na gut. Folge, jetzt machen keine Geräusche, das fehlt. Oh ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. New try! Und ich hoffe, ich falle nicht. Kann ich einfach hier stehen bleiben? In der Theorie? Das ist aber wie Hexagon, ich mach einfach die Dinger kaputt. Ach so, man kann da dreimal drauf springen und bei Rot, wenn man da drauf springt, geht's kaputt. <lacht> Gut, jetzt checke ich das. Will ich oh, mich verarschen. genau das ist mir auch passiert mit sie. Oh Gott, also, wie sieht mich an? Oh, wie sieht mich alle an? Ah, wo kann ich denn stehen? Ich soll, am besten ist es eigentlich mittig zu sein. Auch wenn da die weißen äh, Tentacles kommen. Ah, bonk! Okay, ich muss kurz stehen bleiben und mich umschauen. Miyako hat einen Flip gemacht. Watch that flip. Watch that flip. Ich esse einen Flip, denn die sind lecker. Ah! <lacht> Was zum. Oh, die Stirn aufgeschlagen. Aua. Wettrennen gegen die Zeit. Nee, das ist nichts Neues. Das ist... Time Attack. Du kannst den Versuch jederzeit neu starten, wenn du ist schon gedrückt hältst. Oh, komm, okay. Warum kommen wir direkt in die letzte Runde? Hä? Ja, es gibt uns das hier. Noch mal versuchen. Du kannst einen Versuch jederzeit neu starten. <lacht> ich verstehe diesen Modus nicht ganz. Äh... Was muss ich denn jetzt machen? Ja, das ist halt so ein neuer Modus, da geht es halt darum, die beste Zeit aufzustellen. Ich dachte jetzt eigentlich, das ist so, dass jetzt halt jeder für sich alleine spielt, aber nee, sind trotzdem andere Spieler. Wieso kann ich dann Power-Ups einsammeln? Die meine Zeit verringern, hä? Oh Gott, ich habe keinen guten Run. Kriegt man irgendwas, wenn man unter Minus ist oder sowas? Du kannst Y drücken, dann kannst du nochmal neu anfangen. Ne, ich habe nen Savepoint bekommen. Oh, was? Ich bin komplett wieder am Anfang dann. Oh, nein. Ja, aber du hast noch 5 Minuten, jetzt zu kriegen. Der eigentliche, richtige Time Attack Modus ist dann am Wochenende. Achso, das ist ein Übungsmodus hier. Neuer Versuch. Ja, quasi. Kriegt man dann auch Belohnungen hier, oder ist das einfach nur so? Weiß ich nicht. Wir einfach noch nur rechnen. so die Level spielen. Das ist ja halt wirklich einfach nur Training ist ein Trainingsmodus, wie wir es schon ja, seit Season 1 wollten. Was ich nicht verstehe ist, warum denn hier andere Spieler sind. Das hat doch dann nicht mehr wirklich was mit Time Attack zu tun. Kann man da die kann aufhalten? Nee, kann man da nicht. Kann man doch ja doch, ich laufe nicht durch die durch. Nein, ich habe gesagt, kann ich die aufhalten. Dann hab ich gesagt, nee, kann ich nicht. Also ich kann die nicht graben. Okay. Aber du kannst trotzdem im Weg stehen und die können dir auch im Weg stehen. Okay, am Ende sind noch mal ganz viele Uhren. Mitte. Okay, also 46 Sekunden ist in Ordnung, oder? Ich hatte 35. Boah, krass. Okay, da muss ich besser werden. <lacht> Keine Ahnung, wie du die 30 erreicht hast. Ich krieg die auf gar keinen Fall hin. Oder? Obwohl, obwohl, obwohl. Na, komm schon. Nein! 33, 33. Die besten 5 nee. gewinnen. Ja, dann bleibe ich drin. Dann lasse ich jetzt so. Okay, jetzt muss ich neu machen besser. Ja. Ah, nein, nein, nein, nein, nein. Bad Angie, bad Angie. Miss Input, Miss Input. Should not count, Miss Input. No, mal neu versuchen. Nein, hallo, auf zu putzen Oh, 31. Aber es reicht nicht, es reicht lange nicht. Okay, rechts wir schneller, sagst du. Ja, ich sehe auch warum, ich sehe auch warum. Ja. Wow, dann hast du halt einen schlechten Spawn. Und du bist ganz rechts rüber laufen, Alter. Okay, sliden, sliden, sliden. Das ist mein Problem, ich falle hier immer runter. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt muss ich ihn immer noch fertig machen. Mann! Ey, wenn ich zumindest mal eine andere Map hier hätte. Ne, das ist der Track. Ich bin Platz 6 mit der schlechten Zeit. Ja, wow. Ich war Platz 6? Ich hätte fast gewonnen. Oh, okay. <lacht> Ja, wow. 22, Junge. Alter, was? Das ist ja was Beatrunner die das spielen? Das kannst du gar nicht gewinnen. SOS, es Zieh den Sack raus doch. Pass gut auf. schreien raus, raus, raus. laut. Wenn er nicht kriegt, ist es aus. Ah! Sind stark. Was? Zieh den Pick raus. <lacht> Ey, ey, ey, ey, was soll das? Denn? Denkst du bist lustig? Denkst du bist lustig, Tails, hä, Hallo, ich bin Tails, aber nenn mich gerne aber Schwanz. Mich Schwanz. Ey, ey, ey, auf! Er au, au, au, au. Der tanzt. Der Gangnam Style. Bleib stehen, Bohne! Hey, Roboter Bohnen. dürfen nicht gewinnen. Ich kann es machen! Er schubst mich weg! Er schubst mich weg! Oh mein Gott! Ah, lass mich mal! Ich fasse... Ja! Das war er jetzt aber selber, das hab ich nicht gemacht. Das war er selber. Komm Wuuuuh! Uh. Bonk! Bonk! Oh fuck! Äh... Ja. Weee! Guck mal, wie süß das aussieht mit dem Pinguin! Weee! <lacht> Oh mein Gott, Schallpunkt Exe ist in meiner Runde. Mit <lacht> <lacht> Mitzi. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Uh. Als <lacht> ob Mitzi mein Fallguy, weint. Oh. Der, der weint mit vier Ecken. Der hat so Pink gefiert. Den. Ja, ja, weil da so viel auf so auf so viel Karies rumschwimmen muss. Da würde ich auch weinen. So eine armen Pinguin-Szene, da kann er ja keine Fische mehr essen. Oh. Oh. Aber zumindest kann der Nummer 1 in Folge als Victory Royale werden. Das mit dem Sliden, das stört sich so ein bisschen wie Boost-Sonic-Spiel. <lacht> Was ist von den neuen? Anscheinend haben wir jetzt alle neuen gesehen. Gehe ich mal davon aus. Was findest du von den neuen am besten? Also ich finde das hier am besten, weil ich hier am besten drin bin. Ja, ich finde das hier und die normale wird schon am besten. Ja, Ich mag das Tentacle-Spiel auch, aber ich finde, da geht noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Das, ist das Rätselspiel finde ich ein bisschen zu gemein. Ja, gut, ich habe keine Probleme damit. Kommt da gut zurecht. Schaut mal hier, Leute, man kann hier unten stehen. Hier, seht ja, ihr das? Du du da unten auch. Was machst du da unten? Du hackst doch. Da konnte man vorhin stehen, das hab ich aufgenommen. Hä? Junge, wie Wo denn? Das muss.. Das ist schwierig. Ich hab keine Ahnung. Ich komme immer ins Sackgassen. Ich guck selber mal. Hä, eigentlich doch hier. Aber das ist falsch. Ich guck mir einfach mal das hier aus, wo der Exo reingeht. Oh Junge! Ja, das war richtig. Mützi, ich werd für dich gewinnen. Äh. <lacht> ja. Ah, jetzt, okay Und hier weg? Ich glaube schon <lacht> Oh mein <lacht> Gott Der hat's aber verdient Pass gut auf, King, Queen Ich zähle auf dich äh, Guck nur du für mich um, ja? Wir machen jetzt Teaming Du guckst für mich um, ob ich die Farbe wechseln muss Okay <lacht> ja, Du weg! Du dummer, kleiner, weg!